Hallo, ich bin Salena. Heute geht es darum, wie du Ordnung schaffen kannst in vier Schritten. Ich weiß, ich habe schon ganz, ganz viele Videos zum Thema Ordnung gedreht und in wie vielen Schritten du diese Ordnung schaffst und beibehältst. Und ja, es gibt immer wieder was Neues, was mir da einfach auffällt und einfällt. Und deswegen findest du hier oben auch noch ein paar Videos direkt verlinkt. Und ich wünsche dir ganz viel Spaß und heiße dich hier bei mir zu Hause ganz herzlich willkommen. Und ich würde sagen, wir fangen jetzt einfach mal direkt an mit dem Video. Eine Grundordnung oder eine gewisse Ordnung zu schaffen, müssen wir uns erstmal fragen, wie diese dämliche Unordnung immer permanent entsteht. Und das ist absolut einfach, denn wir sind Gewohnheitstiere. Zum Beispiel, wenn du in der Früh gestresst weil du schon unter Zeitdruck stehst, dir dein Kind oder am Bein hängt und der Mann noch irgendwas möchte, dir dein Outfit raussuchst, wette ich mit dir, bleiben diverse Kleidungsstücke auf dem Boden liegen oder auf halb neun auf dem Kleiderbügel, weil du unter Zeitdruck standest. So entsteht Unordnung im klassischen Alltag, permanent, immer wieder. Das Ganze kann man einfach vermeiden, indem man sich zum Beispiel abends schon die Kleidung für den nächsten Tag rauslegt. Das mache ich hier immer ganz gerne. Ähm, denn so hilft es mir die Grundordnung einfach beizubehalten und das Unordnungsgetier in einem ertragbaren Rahmen zu halten. Jetzt möchte ich aber wirklich anfangen über die vier Schritte zu reden, die wirklich dazu beitragen, dass Grundordnung erstmal zu schaffen ist. Es gibt natürlich auch schon ein Video über Grundordnung im Bad, das verlinke ich dir auch hier oben im i. Allerdings ist das natürlich jetzt nur aufs Bad bezogen und jetzt heute machen wir es hier mal wirklich auf jeden Bereich in der Wohnung einfach Direkt, universell anwendbar. Der allererste Punkt ist natürlich mal, na, wie soll es auch anders sein? Gucke, was hast du zu Hause? <lacht> Ausmisten. Lege dir Sortierhaufen an, dass du alle Bücher auf einen Haufen legst, dass du alle Socken auf einen Haufen legst und so weiter und so fort. Ob du das nun nach Marie Kondo oder nach dem Minimalismus oder nach Fly Lady machst, ist absolut dir selbst überlassen. Das, was dir am meisten Spaß macht, das, womit du dich am meisten identifizierst, kannst du natürlich praktizieren. Ich bin da wirklich rigoros. Ich nehme mir immer irgendeinen Teil in meiner Wohnung vor, zum Beispiel wenn ich jetzt sage, ich will hier... Die Wohnzimmer-Stankwand oder die Wohnzimmer, ähm, das Wohnzimmer-Sideboard, was ja an die Wand montiert ist. Ausmisten, organisieren, aufräumen, alle Türen auf, alles auf einen Haufen und dann gucke ich wirklich rein in die Kisten, die in diesen Regalen oder in diesen Schränken einfach stehen und bin da wirklich rigoros und miste aus, was wir seit Ewigkeiten nicht mehr benutzt haben. Ob ich das Ganze dann entsorge, verschenke, verkaufe, spende, ist schon wieder eine ganz andere Geschichte und auch dazu findest du mit Sicherheit genügend Videomaterial auf meinem Kanal. Und das ist aber der allererste Schritt zu gucken, was habe ich denn da wirklich effektiv an Platz XYZ. Der zweite Punkt, und das habe ich auch schon öfter auf meinem Kanal erwähnt, ist, dass du für Klarheit sorgst. Also, dass jedes Teil seinen festen Platz hat. Bei uns im Schrank zum Beispiel stehen die CDs, da ist auch die Anlage von meinem Mann drin, dieses Riesenteil, was einen Bass schmeißt, dass der Boden vibriert. Aber natürlich, wenn hier unten die Anlage ist, sind hier oben drüber die ganzen Musik-CDs. Ich habe mittlerweile nur noch, glaube ich, fünf Stück, die ich effektiv höre. Alles andere höre ich schon übers Handy. Mein Mann, Jäger und Sammler, hat dann noch die komplette CD-Sammlung aus, keine Ahnung, 20 Jahren. Die ist halt so und die ist da und die von der möchte er sich nicht trennen, da einfach auch, auch mal den Partner Nun, lassen, wo er steht und ihn mit seinem Sammel und, ja, wie nennt man es noch, ihn mit seinem Sammelwahn oder einfach mit seinen Memoiren einfach mal stehen lassen, das ist schon gar nicht mal so schlecht. Und dann kommen wir auch schon zu Punkt 3. Der dritte Punkt ist natürlich, dass du dir jetzt die neue Ordnung verinnerlichst. Bedeutet, mach dir einen Aufkleber drauf, beschrifte, wo du was hinlegst. Lass deine Familie an dem neuen Ordnungssystem teilhaben, denn es gibt nichts Nervigeres, wenn du zum Beispiel hier alles organisiert hättest und dann irgendjemand, zum Beispiel weil die Scheren früher im Wohnzimmerschrank bei Bastelsachen lagen, nun auf einmal in der Küche sind und dein Bastelfach wird durch die, wieder einmal komplett durchsucht, nur weil du vergessen hast, allen mitzuteilen, passt mal auf Leute, die Scheren liegen jetzt alle in der Küche, in dem entsprechenden Fach, bei den ganzen Krimskramsachen, die man halt so in der Küche einfach hat, bei den Kochlöffeln oder bei dem Tortenheber oder wo auch immer, aber verinnerliche die neue Ordnung und sorge auch dafür und teile es deiner Familie auch bitte mit, dass alle benutzten Gegenstände wieder dann an den Platz zurückkommen, wenn sie nicht mehr gebraucht werden, wo sie hergeholt werden. Und zwar an den neuen Platz, der dafür geschaffen wurde. Es bringt dir dann nichts, wenn du weißt, okay, meine Scheren sind alle in der Küchenschublade, und irgendjemand hat es dann aus der Macht der Gewohnheit wieder in die Bastelkiste gelegt. Natürlich kann es beim Anfang einfach auch passieren, dass man wieder ins alte Muster zurückfällt. Das ist normal. Dann aber einfach die Schere zum Beispiel aus der Bastelkiste nehmen und wieder in die Küche legen und sagen, hey, die liegen doch jetzt in der Küche. Ne? Beim nächsten Mal dann. Wir arbeiten dran. Und natürlich, wenn du das dann alles erledigt hast, wenn du dich durch deine Wohnung durch sortiert hast, für alles einen Platz hast, alles beschriftet hast und du dann alles losgeworden bist oder alles schon mal besser organisiert ist, dann ist, finde ich, mittlerweile einer der wichtigsten Punkte. Feiere deinen Erfolg. Setz dich mit einer frischen Tasse Kaffee vor dein frisch organisiertes Wohnzimmerschränkchen. guckst dir an, genieße es. Erfreue dich daran, dass du in Zukunft weißt, wo du deine Sachen findest. Erfreue dich daran, dass du um so viel Krempel leichter geworden bist. Und das ist wirklich eine ganz wichtige Sache, denn genau diesen Erfolg zu feiern, belohne dich mit einem Stück oder mit einer Tafel Schokolade oder mit einem Vollbad oder mit einer Gesichtsmaske, mit einem Kaffee, mit einer Zigarette, was weiß denn ich, belohne dich. Denn das ist das, was die Motivation zur Grundordnung schaffen und erhalten auch tatsächlich am Laufen hält. Die Belohnung danach, für mich ist es mal ein frisch gebackener Muffin, den ich dann gebacken habe. Also ich backe dann auch mehrere für den Rest der Familie, einfach um ihnen eine Freude zu machen. Für mich ist es aber auch einfach mal schön, sich dann mit einem Kaffee aufs Sofa zu setzen und dieses aufgeräumte, durchorganisierte Gefühl und dieses diese Ordnung auch wirklich genießen zu können. Ich weiß, dass diese Ordnung, wenn ich hier frisch, sauber gemacht und aufgeräumt habe, nicht lange hält, denn auch ich habe Kinder und einen Mann. Aber auch wenn es nur fünf Minuten sind, das einfach zu genießen, das ist so unglaublich schön, du glaubst es nicht. Und das ist immer meine Motivation zu wissen, wenn ich dieses Gefühl in mir erreichen will, dann muss ich jetzt auch tatsächlich mal aktiv werden. Viele von euch fragen mich dann immer, Mensch Alena, wann machst denn du das eigentlich? Ich meine, ich habe auch einen 35-Stunden-Job, wenn ich nicht gerade hier zu Hause bin, weil der Kindergarten zu hat. Aber wie machst du das? Ich weiß, dass das, diese Grundordnung schaffen extrem viel Kraft braucht und auch beim allerersten Mal sehr viel Zeit in Anspruch nimmt, weil du dich wirklich sehr viel mit Planung beschäftigst, weil du dich sehr viel mit Dingen beschäftigst, die dir vielleicht nicht immer die schönste Erinnerung bringen. Ich weiß, das. Denn ich habe es durch und ich müsste hier einmal im Jahr mindestens unsere Wohnung einmal gründlich aus. Und dann gibt es auch immer wieder Dinge, die ich finde. Zum Beispiel beim letzten Ausmisten war es ähm, mein ganz altes Brautkleid. Ich war schon einmal verheiratet, das hatte ich aufgehoben, weil es teuer war. Ich habe es beim letzten Ausmisten dann in die Kleiderspende gebracht, weil es einfach Erinnerungen sind, die nicht gut für mich sind, die nicht positiv sind. Ich denke immer noch, also es gibt... Gelegentlich mal Momente, wo ich sage, Mensch, hey, ich war mal verheiratet. Yeah. Ähm, bevor ich jetzt wieder heirate, nehme ich meinen jetzigen Partner, ne? Ende Juli. Aber das ist eine Erinnerung, die hat mich nicht glücklich gemacht. Das ist etwas, was zu meiner Vergangenheit gehört, die nichts mit meiner Gegenwart oder meiner Zukunft auch zu tun hat. Und drum habe ich mich von diesen Dingen einfach auch getrennt. Es wird Dinge geben, wenn du Fotos ausmistest, wo du sagst, oh, guck mal, hier ist meine Ex-Partnerin, mein Ex-Partner drauf. Hm, ja, schöne Zeiten aber... Hm, hm, hm, hm, hm. Ich habe sie dann weggemacht, weil es ist nicht das, was mir gut getan hat und ich möchte mich nur noch, ich lebe nur einmal, genauso wie du und ich möchte mich einfach mit Dingen umgeben und mich mit Erinnerungen oder an Dinge erinnern, die mir Freude bringen, die für mich positiv sind, die mich nicht daran erinnern, dass ich vor so und so vielen Jahren einen Burnout hatte. Und dass eine der schlimmsten Zeiten in meinem Leben war, dass meine erste Ehe gescheitert ist. Es gibt Dinge, die möchte ich nicht. Natürlich lernt man aus solchen Fehlern, natürlich lernt man aus solchen Lebensereignissen. Aber das hat ganz viel damit zu tun, du möchtest ja jetzt organisierter werden. Du möchtest deine Grundordnung ja wirklich jetzt schaffen und diese auch beibehalten. Entledige dich allen Dingen, die dir nicht gut tun. Das ist ganz, ganz wichtig und ich glaube, ich habe das noch nie so deutlich in einem meiner Videos gesagt. Es ist immer wieder auch eine Geschichte, wo fange ich an, womit, womit sollte ich starten. Du kannst dir, wenn du es dir zutraust, einen kompletten Raum nehmen oder auch nur einen Teil von deinem Raum, wie den Kleiderschrank, den Kleiderschrank von deinem Kind, Kindern oder aber auch die komplette Küche oder eben auch, weiß ich nicht, nur eine einzige Schublade. Je nachdem, wie viel du dir zutraust, es wird Zeit in Anspruch nehmen, das ist klar. Es sagt aber niemand, dass du innerhalb eines Tages die komplette Wohnung von A bis Z durchorganisiert haben musst und ausgemistet haben musst. Das ist nicht richtig. Auch wenn das in gewissen Fernsehserien immer, ähm, ja, suggeriert wird. Jetzt habe ich das Wort, danke. Ähm, wenn es suggeriert wird, das ist nicht so. Es gibt Dinge, die brauchen einfach Tage. Es gibt Dinge, die brauchen Stunden. Eine Schublade braucht vielleicht nur eine halbe Stunde oder zehn Minuten oder auch nur fünf Minuten. Und dann gibt es eben Projekte. Kleiderschrank zum Beispiel, der dauert bei mir grundsätzlich immer fast den ganzen Tag, weil ich auch Pausen mache. Pausen machen ist einfach wichtig, um mal kurz Abstand zu gewinnen, um mal durchatmen zu können. Und mache ich mir einen Kaffee. Und dann gehe ich auch gerne mal am Fenster eine rauchen, wenn der Kleine nicht da ist. Da bin ich auch mal jetzt ganz offen und ehrlich. In der Wohnung wird nicht geraucht, wenn der Kleine da ist. Das ist nun mal so. Ähm, aber am Fenster dann, im Büro. Tür zu, Fenster auf, rausgelehnt, eine geraucht und mal, oh, mal kurz Luft geholt und dann geht es wieder weiter. Ich mache mir auch sehr, sehr gerne eine Playlist an, eine Musik. Also Musik und das laut, weil... Leise Musik, das ist dann eher für mich ein Spiel ich brauch's laut und ich brauche es mit Feuer und ich brauche es mit Juhu und ne, motiviere dich. Wie auch immer du das machst, nimm dir bei jeder Socke ein Stück Schokolade, wenn dich das motiviert, hey, es sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Worauf ich auch noch mal ganz kurz eingeben, eingehen möchte, ist beim Ordnung schaffen Fehler. Es gibt natürlich Fehler, die man macht, das wird dann das nächste Video sein, was gleich an dieses Video dran kommt, damit wir dann auch wissen, welche Fehler es zu vermeiden gilt. Aber ich hoffe, ich konnte dich motivieren. Ich konnte dir Tipps geben, wenn du Fragen hast, wenn du Inspiration hast, wenn du ja, einen Tipp hast, wo du sagst, der ist auch noch ganz, ganz wichtig zu beachten. Lass sie mich in den Kommentaren wissen. Ich würde mich wirklich sehr darüber freuen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, deine Alena.